Ich will Ihnen in dem heutigen Video ausnahmsweise mal nicht erzählen, wie Sie gute Apps und web bauen, sondern ich will, dass Sie in etwa fünf Minuten, wenn dieses Video vorbei ist, sich kurz zurücklehnen und einen kleinen Moment darüber nachdenken, für wen Sie das, was Sie machen, eigentlich machen und warum. Hallo, ich bin Tim Wiengarten von Rabbit Mobile und wir machen das jetzt wie in der Schule, kurz vor den Ferien. Wir gucken erstmal ein kleines Filmchen. Juhu, Herr Garden, Filmchen! Und, klingt doch wie eine geile Sache, oder? Ich meine, hey, Schlafen ist eines der Dinge, die ich am besten kann. Und dafür jedes Jahr Goodies im Wert von über 500 Dollar zu bekommen. Hey, da bin ich doch dabei! Oder? Wissen Sie, ich habe mit dem Thema App-Entwicklung damals aus einem ganz bestimmten Grund angefangen. Und zwar fand ich schon immer, dass Computerprogramme mich bei der Arbeit oft nicht unterstützt, sondern eher eingeschränkt haben. Damals habe ich Design studiert und Photoshop war zum Beispiel ein Tool, das ich damals täglich benutzt hatte. Jetzt stellt man sich das vielleicht so vor. Der Designer hat irgendeine geniale Idee im Kopf und bringt diese dann irgendwie in die Welt. Und so sollte es vielleicht ja auch sein. Aber die Regel war eher, dass der Designer höchstens in dem Funktionsumfang von Photoshop gedacht hat und dann irgendwelche Pixel hin und her geschubst hat, bis irgendwas Brauchbares dabei herauskam. Und äh, dafür gab es dann meistens eine 2- und alles war okay. Aber das fand ich ehrlich gesagt scheiße. Zu sehen, dass da 20, 30 extrem kreative Köpfe auf einem Haufen waren, die sich ihr Potenzial durch die Möglichkeiten von Photoshop kastrieren ließen, war doch einfach nur frustrierend zu sehen. Und genau das wollte und will ich besser machen. Immer noch. Ich will Tools, die möglichst jeden Einzelnen in dem unterstützen, wozu derjenige in der Lage ist und die nicht dafür sorgen, dass am Ende irgendein gleichgeschalteter, mittelmäßiger Einheitsbrei entsteht. Ob ich das immer schaffe? Garantiert nicht. Vermutlich bin ich bisher noch nicht einmal überhaupt nur nah dran gewesen an dem, was ich als Ideal bezeichnen würde. Aber wissen Sie was? Ich glaube, die Haltung macht hier den Unterschied. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum ich Ihnen eigentlich diese ganze Story erzähle, lassen Sie mich doch bitte noch mal kurz die Kurve zu der japanischen Firma aus dem Video kriegen. Was ist denn bei denen die Haltung? Etwas für die Volksgesundheit zu tun, indem man über eine App kontrolliert, ob die Angestellten genügend Schlaf haben? Bullshit. Das wird vielleicht so verkauft, aber was wird denn da tatsächlich gemacht? Da entscheidet eine Firma sozusagen als übergeordnete Instanz darüber, wie lange ich schlafen soll, um am Ende mehr Leistung zu bringen? Aber was regst du dich denn so auf? Das kann doch jeder Mitarbeiter frei entscheiden, ob er das machen will. Ah. Mein Chef verweigert mir meine Essensmärkchen, wenn ich nicht brav seine App nutze und so viel schlafe, dass ich am nächsten Tag seiner Firma den besten Profit bringen kann? Pff, mit dem Gedanken im Kopf schlafe ich bestimmt ein wie ein Baby. Oder spaßig wird sich ja auch, wenn ich mit den Freunden abends um die Ecke ziehe und das Leben genieße und mir dann im Quartalsgespräch mein Vorgesetzter gegenüber sitze und sagt, na Herr Wiengarten, wundert mich, dass Sie nach der Nacht überhaupt hier erschienen sind, hä? Hm? Na, wird jetzt wohl eher nichts mit der Gehaltserhöhung. Na gut, im besten Fall kann man der Firma aus dem Video vorwerfen, dass sie sich diese Gedanken nicht gemacht hat. Im schlimmeren und leider wahrscheinlicheren Fall ist das Ganze ein Versuch, so tief in das Privatleben der Mitarbeiter einzudringen, dass man das nur noch als pervers bezeichnen kann. Für manche Leute ist sowas einfach nur eine App. Aber mit allem, was heute schon geht und mit allem, was außerdem in den kommenden Jahren noch dazu kommt, möchte ich Sie bitten, mal ganz tief in sich reinzuhören und zu prüfen, ob wenigstens Ihr moralischer Kompass noch weiß, wo Norden ist. Denn falls Sie Mitarbeiter haben, bei denen Sie ein solch drängendes Gefühl haben, Sie müssten sie so lange durch Automaten kontrollieren, bis Sie selber zu Automaten geworden sind, dann suchen Sie sich doch lieber welche, denen Sie vertrauen können. Und wenn Sie diese Leute gefunden haben und anfangen, Tools für Sie zu entwickeln, dann sorgen Sie bitte dafür, dass diese Tools jeden darin unterstützen, möglichst den eigenen Kopf zu behalten und den auch so frei und so gut es geht einzusetzen. Denn ich glaube nicht daran, dass Leute, die durch digitale Kontrolle zu Duckmäusertum erzogen werden, auch nur irgendeine längerfristige Motivation haben, etwas Besonderes für sie zu leisten. Denn das tun nämlich, und das ist meine tiefste Überzeugung, nur Menschen, die sich in ihrer Persönlichkeit zumindest ernst genommen und im besten Fall unterstützt fühlen und auch wenn die manchmal wenig geschlafen haben für die treten wir hier jeden Tag an und bauen apps bis nächste woche schlafen sie gut und klingt doch wie eine so ah no, no, no, no. ich will in den vermutlich bin ich bisher noch nicht äh, Ja mal bitte dann sorgen sie bitte dafür ah oh, no bitte in äh, den absatz nochmal. mal